So, das geht mal bei in einem Video. Ja, heute haben wir äh, mich mit meinem Brawl account Ja, also, heute, also ihr seht, ich habe schon viele, viele, viele Brawler. Also nicht, also, viele, viele Brawler auf äh, Rang. Ja, ihr wisst schon, heute wollte ich nämlich noch ein paar auf Rang 15 pushen, zum Beispiel diese Emma hier. Und das heißt, dass wir direkt reingehen. Bam. Boompadabu So, erstmal cooler Skin, der Miraba. Die Auto aim, Auto Aim, Auto Aim, Auto Aim. Oh nein. Oh nein. Also ihr müsst es nicht, ich bin auf Computer nicht so gut. Ich hätte auf was Besseres gehofft. Mein ja, Shift ist dann Auto super. So, ja, so, den habe ich erstmal abgefackelt. Okay, jetzt 1v1 one one mit beide Cold. Jetzt mach Ulti! Ulti! Ulti! Ulti! Und Ulti. Bäh, verkackt! Okay, das war eher richtig peinlich, diese Runde. Das ist so richtig peinlich. Ah, egal! Egal, ja, wir gehen einfach weiter. Ich werde jetzt richtig tryharden. Ich werde es versuchen zu tryharden, meinte ich. So, da bist du, du. kalt Nennt man dich. Aber du bist nicht kalt. Du bist warm. Deswegen ist der Name illegal. So, Pau. Also die Ulti habe ich schon mal platziert. Sieht in Kombination mit der Ulti von Ems äh, sehr durchsichtig aus. Oh, okay, das waren drei auf einmal. Da konnte ich nichts tun. Was ist das denn? <lacht> ja, so, oben rechts zeigt man meinen Freund ab. Oben rechts kommt jetzt. Hm. Dann weiter. Weiter, weiter, weiter, weiter, bitte. Ja, okay, ich mache Mitte, ich mache Mitte. Der macht Linken, ich mache hier so. Ich mache hier, oh mein Gott. Was für eine schlechte Taktik haben die denn? Hier, bitteschön, du Bali. Denkst du, deine Hulk bringt was? Die macht mir maximal 500 Schaden. So, ich mach... So, den haben wir. Jetzt noch ganz vorne. Ich mach linken wieder. Also... Ja, okay, also dieser F-Hugo 2011, der ist, glaube ich, bisschen AFK gewesen. Oh mein Gott, wir haben sie bald auf Rang 15. So, Digga, Milanek, ich dachte, dieser Milanek hier, das ist einfach. Ja, super gemacht. Hm, also die hier. Komm. Hm, oh ja, gleich hast du sie. In. Oh, da ist der Karl, da ist er. Da ist er. Jetzt, yes. hihi. RIP. Okay, Milanik. Du musst es doch schaffen, gegen so einen Karl zu gewinnen. Da, der kommt jetzt hier raus. Und durch die Büsche. Die Büsche bewegen sich nicht mal. Milanik, du schaffst es nicht. Okay, das war jetzt auch eine cringe Runde. Komm her, komm her. Ja. ja, nein, ich konnte sie nicht mehr anzünden. Aber jetzt dieser Kerl, den kann man doch wochentlich besiegen. Wo ich habe wochentlich gesagt. Ich meine hoffentlich. Ja, jetzt versteckt er sich wieder im Busch. Ja, die sind auch richtig ja, ehrenloser. Ist das? Ja, nee, nee, nee. Ich würde... Ey, wie hast du anguckt, Digga? Ja, geil. Ja, ich habe jetzt keinen Bock zu warten. Ja, oh, Was macht Milanek? Oh mein Gott, wie schlecht! Junge! Die Teammates sind ja heute mal richtig scheiße. Ja, Digga, der Milanek hat verlassen. Halleluja! <lacht> ha hasirama oder Hashirama oder. Also der. wen macht der? Er macht den rechten Flügel. Ich mache Mitte. Ja. Hier. Junge! ein Ball ist nutzlos. Warum ist sie legendär? Warum verliere ich gegen einen? Gegen wen habe ich verloren? Äh, gegen. Äh. Leute, ich hab verloren. Ich habe vergessen, gegen wen ich verloren habe. Aber was ist das? Rip. Ich glaube ich, ich, ich komm. Das Video endet, wenn der Ember auf Rang 15 ist. Ja. Mann. Hm. Dann halt nochmal. Ich glaube, das sind jetzt auch hier so Leute, immer, die richtig, richtig darauf schwitzen. Äh. Richtig darauf schwitzen, Rang 15 zu sein. So. So. Den habe ich Ich muss regenerieren, ja, Sü, endlich eine Runde gewonnen. Eine so 8 plus 8. So, jetzt brauchen wir noch zwei, also noch diese Runde dann zu Ende und dann äh, ja, haben wir endlich gewonnen. Oh, mein Gott. Oh, Digga. Hm, <lacht> lost. Was ist das? Oh, ein G, was war das denn? So. Gutes Nächtchen! Ich habe dem erstmal gute Nacht gewünscht. Dem gleich auch. Egal. Nerv nicht. ja, jetzt auf einmal, oder? Ich werde so hart verkacken. Ja. Digga, wie schlecht sind meine Mates? Okay. Hä, hey, warum gehen zwei auf den linken Flügel? Ja, so verliert man ja noch schneller. Muss sich regenerieren. Mann, ich wasche jetzt hervor. Ich wasche jetzt hervor. Ja, Auto einbringt dir nichts, mein Freundchen. Junge! sie geben sich nicht mehr Mühe. Das wird ein langes Video. Wie schlecht kann man sein? Der geht Mitte, der geht Mitte. Ich gehe links. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hat er mit... Äh, der hat Virus, Edwin, was ist das? Spielt der Nullsball oder was? So. Ja, gut. Oh mein Gott. Ey, dieser Raum der fuck mich ab hier, bitte schön. Okay, oh mein Gott, endlich eine Runde, bitte diese Runde auch. Macht er den noch? Hm. Oh nein. Ne, diese Runde wird nichts. Kann ich gleich sagen. Digga, dieser Haubentaucher, Digga, der regt mich richtig auf. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Kann man gleich vergessen. An seiner Stelle würde ich gleich doch in den Sturm rennen, Digga. Ja, komm, hier ist der Sturm. Renn rein. Ja, ja, ja, da ist er. Ja, nicht wegrennen, genau. In den Sturm. Oh, mein Gott. Ja, richtig. Ey. So, wartet mal, ich gehe jetzt kurz nochmal raus. Das hier kurz abholen. Zwei Sachen sogar. So. Ich jetzt hier noch einmal bei der Wege, aber ich kann mir sie nicht leisten mit meinen 27 äh, Juwelen. So, du gehst rechts, du gehst da, ich gehe hier. Wobei, Fang in der Mitte wäre ein bisschen logischer. Oha, die Runde ging ja richtig schnell. Bitte diese Runde auch. So, okay, fäng bitte. Okay, ich Flügel. Hier. Hier. Und dann Pau. Boom. Endlich. Rang 15. Boom. Und es hat so lange gedauert. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, äh, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis nächstes Mal, tschüss.